Grüße euch Paraguay Live wie immer, ich bin Pit und herzliche Grüße aus dem sonnigen Paraguay. Heute wieder aus der Reihe Frag Pit. Vielen Dank erstmal für eure Fragen. Es waren wieder Psst, sehr viele. Also ich habe eigentlich genug zu tun. Heute werde ich euch drei Fragen direkt beantworten, beziehungsweise drei Themen ja auch kurz anschneiden. Okay? Also es bleibt sicherlich spannend, falls ihr Interesse habt, bleibt einfach dran, okay? So, also da bin ich wieder im Büro. So, drei Themen. Einmal noch mal kurz zu den Unterlagen, also Auswandern nach Paraguay, welche Unterlagen ihr braucht. Dann das zweite Thema, auch was oft von euch angesprochen wird, ist äh, Bauen oder eine Gebrauchtimmobilie kaufen. Und das dritte Thema, wo ich ja kurz drauf eingehen werde, ist Agua Village. Ja, das ist so eine geschlossene, ja, Anlage zwischen San Bernardino und Lucca. Also, bleibt dran, okay? So, also fangen wir mit dem ersten Thema an und zwar die Unterlagen. Da habe ich auch schon einige Videos drüber gemacht, aber nochmal. Also. Die Geburtsurkunde als erstes, ja, das braucht man so oder so mit Apostille, okay? So, die zweite Sache ist Heirats- bzw. Scheidungsurkunde, was ich ja nicht hoffe, aber es kann natürlich passieren, natürlich auch mit Apostille, ja, so, da helfen ja die Höhner. So, und die dritte Sache, ich schaue nochmal, klar polizeiliches führungszeugnis das ist ja wichtig und als vierte sache was auch wichtig ist reisepasskopie so die kopie des passes brauchen wir nur als einfache kopie ja das heißt, ihr macht einfach foto und sendet einfach an diese angegebene nummer und sagt okay ihr wollt die unterlagen beantragen ja das lang die drei vorherige Sachen, ja, also Geburtsurkunde, Heirats-, Scheidungsurkunde, polizeiliches Führungszeugnis, sollten schon mit Apostille versehen werden. Lang vollkommen. Okay, also ich hoffe, damit ist das Thema erledigt. Dazu kommt hier sicherlich das Video über Online-Beantragung. Da braucht ihr natürlich bzw. benötigt ihr noch weitere Dokumente, die aber uns ja, angehen. Also Vollmachten etc. Ja, aber das ist überhaupt gar kein Problem. Also, von daher denke ich mir, dass das Thema abgeschlossen ist und das Gleiche betrifft. Viele sagen, ja, bitte, wo hast du die 5000 Dollar? Ja klar, aber die brauchen wir nicht. Ja, okay. Also, falls ihr nach Paraguay kommt oder wenn ihr nach Paraguay kommt, braucht ihr natürlich die 5.000 Dollar, die ihr einzahlt später, bekommt natürlich eine Quittung, also als Hinterlegung. So, und da braucht ihr natürlich ein, eine ärztliche Bescheinigung, dass ihr keine ansteckenden Krankheiten habt. Also, ich spreche hier, beziehungsweise die paraguayischen Behörden, vor allem über Aids. Okay, also das sind die wichtigsten Sachen. Falls Sie noch diesbezüglich Fragen habt, schaut einfach, ich habe da schon einige Videos drüber gemacht, einfach drunter Fragen stellen mit Hashtag, ja, also entweder Hashtag Paraguay Live oder Hashtag Paraguay Immobilien oder Hashtag Paraguay Einwanderung, Auswanderung, also die Themen, die ihr im Prinzip ähm, äh, anspricht. Okay, also ich denke, die erste Frage ist damit. Hoffe ich, beantwortet. Falls nicht, wie gesagt, immer anrufen und einfach sich erkundigen. So, die zweite Frage. Da fragen oft schon Leute wie ihr, also Einwanderer ins P, und fragen, okay, Pitt, lieber bauen lassen oder eine gebrauchte Immobilie erwerben. Das ist natürlich etwas schwer, diese Frage zu beantworten. Also, ich würde es immer, das Bauen, bevorzugen. Ich sage mal, immer kann man natürlich nicht sagen. Also, die Ausnahmen bestätigen die Regeln. okay? Aber, ich sage es mal ganz kurz, wenn man baut, sollte es man, also auf dem vernünftigen Grundstück, von allem bitte mit Architekten bauen. Also ich weiß nicht, es kommen immer wieder Leute auf uns zu und sagen, pitt, Mensch, da spricht einer Deutsch, der ist aber Friseur, kann ich mit dem bauen? Ich kann kannst es bauen, gar kein Problem, wo liegt das Problem? Aber eine Gegenfrage, würdest du oder du, ja auch du dahinter, in Deutschland zu einem Bäcker hingehen, weil er nur Deutsch spricht, und mit dem Haus dein eigenes Haus bauen lassen? Okay, damit hat sich die Frage, glaube ich, schon mal erledigt. Also Leute, bitte, bitte, bitte, bitte, lässt sich von den Fachleuten beraten lassen. Bauen oder gebraucht die Immobilien. Das habe ich gesagt. Also, wenn es ums Bauen geht, würde ich auf jeden Fall einen Architekten beauftragen, der richtige Pläne erstmal, ja, die natürlich hier auf dem, auf dem paraguayischen Markt äh, verstanden werden, erstellt. Ja, von Statik spricht man ja nicht, also wenn die Häuser von 80, 100, 110 Quadratmeter bauen, da braucht man eigentlich gar keine Statik, okay. So, das Projekt äh, Agua Village. So, da bin ich auch oft drauf angesprochen worden, auch über andere Projekte, aber da will ich da nicht über andere reden, über dieses Projekt. Es ist ein tolles Projekt, also sieht top aus, eine, eine sehr schöne Anlage mit, mit äh, künstlichen Seen, ja, mit äh, vielen Gebäuden, mit, mit Parks, mit Tennisanlagen etc. etc. Es ist, ich sage mir jetzt mal für ausgesuchte Kundschaft, eine top, schön gepflegte Anlage. Für mich oder auch für euch sollte sich aber eine Frage stellen. Man muss sich nur einzeln fragen, also jeder von euch möchte ich da ständig wohnen. Wollt ihr da wirklich wohnen? Ich lasse einfach die Frage offen okay? und, und, und das wäre für mich natürlich auf die Dauer, ich bin ja auch schon etwas älter, über 60, also von daher möchte ich meine Ruhe, meine Vögel, auch die Hühner dahinter, ja, die man oft hört und, und ihr kennt meine, unsere Anlage ja, mit dem Swimmingpool, das ist überhaupt kein Problem, da würde ich eine andere Lösung bevorzugen. Aber wie gesagt, das zum Thema so Riesenanlagen oder diese Agua Village Anlage, okay? Ich hoffe, ich habe euch damit geholfen, eure Fragen beantwortet. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, schnell abonnieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Und... Likes nach oben, teilt das Video auch ja, auf Facebook, Twitter, Instagram oder wo auch immer oder auch an eure Bekannten, die vielleicht Interesse haben an einer Auswanderung und sind noch, hm, soll man, soll man es nicht? Ja, einfach anrufen per WhatsApp, auch die Nummer wählen oder Telegram oder per E-Mail anschreiben. Also alle Daten von uns, von unserem Team und auch von mir persönlich sind unten wie immer in der Video-Beschreibung. Also, mach's gut und bleibt wie immer gesund. So, wie gesagt, danke für eure Zeit. Ich genieße noch das schöne Wetter. Wie gesagt, Likes nach oben und äh, hier werde ich ja weitere Videos empfehlen. Hier oben könnt ihr draufklicken, auch unter dem Video und den Kanal abonnieren, falls ihr noch nicht gemacht habt. Also, mach's gut. Einfach gesund bleiben und zufrieden. Falls ihr Fragen habt, einfach anrufen. Mach's gut, ich bedanke mich aus dem schönen Paraguay. Ciao, ciao!